Ja. Diese Batterie hier, die ist jetzt wahrscheinlich wirklich komplett, komplett nieder. Also was heißt jetzt, die habe ich schon so bekommen. Hab gedacht, die kann ich regenerieren, aber weder mit Megapuls noch mit Bedini. Machen natürlich mit normalem Ladegerät. Ne, hier schwankt sie immer hin und her. Also da ist wahrscheinlich wirklich so nichts mehr zu machen. Hm. Na, gucken wir mal, ob wir daraus eine Kristall-Alauen-Batterie basteln können. Mal schauen, wie das geht. So, dann Schutzbrille. Und Schutzhandschuhe nicht vergessen, ne? Schwefel ist, halt, ist nicht unbedingt zu spaßen damit. Und schön lüften natürlich, ne? schön Fenster aufmachen. Ja, ganz wichtig dabei, ne? nichts davon kommt in den Abfluss. Alles schön zusammenspülen in einen Behälter, die diese Schwefelsäure aushalten. Und ja, dann ab in den Sondermüll mit dem Zeug, aber nicht in den Abfluss. So schaut es dann also aus in dieser Batterie. Das sind diese Hüllen dafür. Und so schauen die Platten aus. So, na gut, dann müssen wir sie mal wieder zusammenstückeln. Jetzt ist sie fertig jetzt haben wir eine 8,4 volt batterie aus dieser kompletten Schrottbatterie gemacht ne? ja und mit der werde ich jetzt mein automatisches hauslicht betreiben ja, mit bewegungsmelder in reihe geschalten Irgendwo oh, muss noch eingeschalten gehen ja genau ja und dann dürfte das eigentlich ein jahr lang funktionieren mindestens vielleicht sogar noch länger Na, schauen wir mal mhm. All right.